Tanja ist derzeit zuständig für die Erstellung von Ausgangsrechnungen und deren buchhalterischen Erfassung. Wie wir Ausgangsrechnungen buchen, das wissen wir im Prinzip ja schon, aber hier geht es konkret um den Verkauf von Fertigerzeugnissen. Das ist ja unser wesentliches Ziel, nämlich die Produkte, die wir hergestellt haben, an unsere Kunden zu verkaufen. Und auf welche konnten wir jetzt diese Ausgangsrechnung buchen? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, dann schauen wir uns gleich die erste Ausgangsrechnung an. Wir haben hier einen Verkauf von Esstischen und zwar 20 Stück zum Einzelpreis von 1500 Euro, macht gesamt 30.000 netto. Da kommt dann natürlich die Umsatzsteuer drauf: 19% macht 5.700 und der Rechnungsbetrag, der beträgt dann 35.700. Wir wissen ja schon, dass wir Werkstoffe aufwenden müssen, um ein fertiger Zeugnis, also zum Beispiel einen Esstisch, herzustellen. Wir haben das ganze Aufwand genannt. Ein Aufwand führt dazu, dass das Eigenkapital sinkt. Und den Einkauf von Werkstoffen, den buchen wir ja auf sogenannte Aufwandskonten, das sind Unterkonten des Kontos Eigenkapital. Letztendlich wollen wir aber ja einen Gewinn erzielen, das heißt, wir müssen ja erreichen, dass das Eigenkapital insgesamt steigt. Und das schaffen wir dadurch... Das wird diese Fertigerzeugnisse verkaufen und Umsatzerlöse generieren. Das führt dann zu einem Ertrag und die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand führt dann zu einem Gewinn, im besten Falle, wenn der Ertrag höher ist. Das heißt, wir müssen diese Umsatzerlöse buchhalterisch erfassen und dazu richten wir ein Konto ein, ein sogenanntes Ertragskonto. Ein Ertragskonto ist auch ein Unterkonto des Kontos Eigenkapital, nur dass eben Erträge dazu führen, dass das Eigenkapital steigt. Dieses Konto heißt Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, abgekürzt UEFE. Aufwärtskonten und Ertragskonten sind Erfolgskonten, weil sie eine direkte Auswirkung auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Damit können wir jetzt diesen Beleg verbuchen. Wir haben hier nochmal den Geschäftsfall ausformuliert. Und wir brauchen jetzt folgende drei Konten. Einmal das Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Das Konto Umsatzsteuer natürlich und bei einer Ausgangsrechnung brauchen wir noch das Konto Forderungen. Die 30.000 Euro netto, die buchen wir jetzt auf das Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Wir können uns merken, ein Ertrag führt ja dazu, dass das Eigenkapital steigt. Eigenkapital ist ein Passivkonto, deswegen buchen wir das Ganze hier im Haben 30.000 Euro. Dazu auf der Habenseite noch die Umsatzsteuer mit 5700 Euro und im Konto Forderungen buche ich 35.700 auf der Sollseite. seite ist ein Aktivkonto, Forderung steigt, deswegen Buchung im Soll. Dann trage ich noch die Gegenkonten ein beim Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse ist das das Konto Forderungen, genauso bei der Umsatzsteuer und beim Konto Forderungen haben wir als Gegenkonten Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und Umsatzsteuer. Das Ganze können wir dann noch als Buchungssatz aufschreiben. Dieser lautet dann Forderungen 35.700 an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse 30.000 und Umsatzsteuer 5.700.